Mal gucken. das wird hier nicht funktionieren, denke ich. Mal gucken, ob wir hier so einen, einen Tunnel bauen können, irgendwo. Ähm, wir bräuchten einmal hier bräuchten einen tief, Tunnel, das kostet uns 600. Und der Tunnel der würde sogar noch gehen, hier mit 280. könnten wir bauen. So. New City Contract, San Diego. Also noch eine neue Stadt. Yay. Hören gar nicht auf. Wir wachsen hier, verdammt. Dann schießen wir die hier mal an. Und dann müssen wir halt nachher jetzt hier irgendwo bei Könnte. Könnte natürlich auch. hier aus abgehend da. wieder bald im Weg wir mal ganz locker flockig einfach drum rum so. hier hoch hier ein bisschen runter ja ist war doof so ein kleines Management-Spiel das war auch zwischendurch mal ganz nett. Und jetzt einfach noch hier hoch, zack. Jetzt haben wir halt nämlich die Verbindung zwischen ähm, San Antonio und Seattle hergestellt. Also 70 Passagiere wollen halt hier nach Seattle rüber. Ja, und dementsprechend wir, also erfüllen wir den Wunsch. Und zwar hier mit der Mediocore Lokomotive von Factory Contact Nashville. Die wachsen also auf. Der fährt von San Antonio, fährt er nach Seattle. Und nimmt natürlich auch gleich den, den kürzesten Weg, was natürlich ideal ist. Dann nehme ich das nämlich auch schon mal abgefrühstückt, so ein bisschen. Dann nehmen wir halt ein bisschen, ein bisschen Druck von den Reifen da an der Stelle. Äh, einfach, ähm, um, damit hier nicht die ganze Zeit hier, äh, Fort Worth zum Beispiel auch <lacht> überladen, habe ich gerade gesehen. Oder ja, Fort Worth ist halt auch massig überladen. Wo wollen die denn alle hin hier? Äh, die wollen nach Houston. Nach Houston <lacht> gibt es aber eigentlich schon einen Weg. Ist, ist der Zug hier nach Houston? Ja, ist er. Dann upgraden wir den mal. Ähm, uh, packen noch ein paar mehr Passagiere ran. Oh. oh. Ob der Waggon da so gehört, weiß ich nicht. Ah, jetzt sieht sie da gesund aus, alles klar. So, ist sie jetzt noch? Ja, 97%. Ja, und wir überladen, alles klar. Es wollen halt massig viele Leute nach Houston rüber, beziehungsweise nach Austin könnten sie auch noch wollen. Austin, Austin ist aber noch nicht angeschlossen. Heißt, wir brauchen definitiv... Ein zweites Gleis hier, darüber nach Houston, das zweite Gleis. So? Okay, das haben wir auch. Gefreut hier. Ähm, das ist weg. Nimmst du die contact Temper? Es wird immer mehr, ne? Aber auch nicht unbedingt richtig aus. so. Ich glaube, wir müssen sie nicht. So könnte es funktionieren unter Umständen. Ja, oder? Wir können das auch einfach weglassen hier und ähm, weiter oben ansetzen. So und jetzt bauen wir den mittleren Zug ja, und der fährt und von Fort äh, Worth bis nach Houston und los. Und wartet auf freie Geise und dann geht's ab. Houston waren gar nicht so viele, ne? Das ist halt auch. Also Houston ist halt wirklich so eine äh, Ressourcenstadt, habe ich das Gefühl. Natürlich müssen wir auch immer noch mal schauen. Ähm, es sind die Austin, Los Angeles noch nicht angeschlossen. Fort Worth. Okay, Fort Worth immer, immer noch. Moment, wirklich? Ja, Tatsache. Uh, uh. Und alle nach Seattle rüber, ne? Die wollen alle nach Seattle, verdammt. Northworth nach Seattle, das ist ja eine tolle Route. Wobei auch ziemlich viele immer noch äh, nach Houston rüber wollen. Ich glaube, wenn wir die erstmal wegkriegen... dann haben wir schon mal einiges gewonnen. Entsprechend äh, sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir den Zug hier upgraden können. Können wir. Ähm, einfach mal ein bisschen Leute hier wegkriegen. Und jetzt wir wollen wir noch welche hin. War nicht alles die metal adern oder? Nee, kann nicht sein. Hier nee, können wir dann auch mal upgraden. Nochmal so. 5 ran. 106 und 127 Prozent, alter Schwede. Ich schreit schon fast noch einen weiteren Zug auf der gelben Linie hier. So, und ich glaube, den Bahnhof müssen wir auch noch mal ausbauen gleich, weil wir haben keine freien Plätze mehr hier. Ja, da fährt er einfach mal <lacht> nichts bei glaube ich. Nichts bei So, ab nach Houston mit dir. Los, los, los, los, los. Hab die Leute weg sieht besser aus. Das heißt, wenn wir von Fort Worth nach, ähm, nach Seattle hier oben wollen, dann nehmen wir auf jeden Fall diese Strecke hier. Zack, Zack, Zack, Zack, Und dann müsste ich hier rüber. Das heißt, wir brauchen eine Querverbindung erstmal als erstes. Und zwar zu dem hier. Oh, oh was ist da hinten los? Äh, hier passiert? Brennt da... Sie brennt nie dazu. Warum? Äh, was ist da passiert? Warum brennt der? Muss ich das verstehen? Der fällt aber von, äh, von San Antonio C. Metler drüber, das heißt, wir recyceln den einfach. Muss ich nicht verstehen, oder? Und du fährst von hier zu den Metal -Leisern. und los. Gut, warum auch immer der jetzt gerade explodiert ist bzw. gebrannt hat, man weiß es nicht. Ähm, um die Strecke Fort Worth nach Seattle aber abzusichern, brauchen wir auf jeden Fall noch ein zweites Gleis. City Crown Miami, hm, nice. Going to Miami. Ups, das war vielleicht einmal zu viel. Gut. Wander. So, da haben wir ein bisschen... jetzt auch nochmal eine Ausweich, also ein zweites Gleis. Hier kriegen wir jetzt ein zweites Gleis und ich glaube, auf der Strecke sollten wir auch gleich ein zweites Gleis setzen. Nur um sicher zu gehen. Ups, Anna. war einmal zu viel. sagen. Wo kann ich das nicht bauen? Dann haben wir kein Geld mehr, aber wir haben noch Geld. Zum Glück. Und den... packen da wir das hier auch nochmal mit ran. So, den Tunnel, der ist immer noch einseitig oder nur eingleisig gefahrbar, das wird auch erstmal so bleiben. Da nochmal ran. Ja, und dann müsste es eigentlich passen nach Seattle. Ähm, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Fort Worth, wo alles überladen ist, wo wo, wo die Hülle brennt. Äh, wir stellen fest, wir haben kein Geld mehr. Auch das ist... Äh, hm. Boah, ich meine, der der, der Streckenbau ist gerade extrem teuer. Das muss man dazu auch noch mal sagen. Das war nicht gerade günstig. Jetzt ist die Frage, warum der Zug da unten nicht fährt. Warum fährt der hier nicht? Was ist da los? Nach San Antonio. Wenn hm? ja, es ein Bug ist. So, oh, oh. Auf Wers nach San Antonio und starten. Warum startet er nicht? eigentlich passen oder hat sie wieder irgendwo wieder irgendwas explodiert nee. hm. komisch warum fährt er nicht los Wir ein rotes signal haben Sagen wir haben ein neues Gleis oder bis jetzt gleich noch keine Lust. Jetzt geht es in beide Richtungen. Ich vermute, es war vielleicht ein kleiner Bug. Aber halb so wild. So, was sagt hier... Was sagt hier Nashville? Nashville ist ganz gut von der Auslastung, das passt soweit. Da haben wir keine Probleme. Oh. Okay. Hier haben wir Züge, die festhängen. Dann bauen wir den Bahnhof nochmal einfach aus, ne? Und... auch okay hier okay, vielleicht noch mal. So. ein Wunder, dass wir kein Geld reinkriegen, wenn die ganzen Züge hier einfach Pause machen, den ganzen Tag. Da wundert mich ja auch nichts mehr. Jetzt läuft es aber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, dann haben wir da auch erstmal kein Problem mehr. Hier, äh... Hier ist es auch Overcrowded, okay, alles klar. 249 wollen ähm, nach Gelb, das heißt also nach Houston oder Austin, beziehungsweise auch nach San Diego. Nach San Diego könnten wir aber glaube ich, ja, das wäre ganz gut, dann können wir Los Angeles gleich mit anstecken. Dann brauchen wir erstmal hier in äh, Los Angeles nochmal eine Station. Jetzt hier hoch. Factory Contact Miami. Also, also, uh. also hier alles zu bedienen, das dauert, äh, ich glaube, das ist ganz schön, ganz schön anspruchsvoll. Und das ist halt, wie gesagt, noch der der äh, leichte Modus. So, um den Berg einmal rum. Und dann. Wollten wir eigentlich nicht so bauen, das löschen wir gleich nochmal. Zack hier hoch. Und dann nochmal eine Station hier. Und verbunden, sehr gut. Das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal einen Zug. Und den lassen wir jetzt fahren. Nach äh, Los Angeles. Los Angeles und dann. Oma City's on the route? Warum? Hä? Äh? Verbunden? Wieso kann ich jetzt nicht nach Seattle? Hm? Ach, doch, ich, ah jetzt, okay, alles klar. So, und dann nach Seattle. Ähm. Set route station order to circuit or track. Dann machen wir mit Circuit, glaube ich. er soll im Kreis fahren, ja. er müsste ja... Er soll ja halt, ähm, wenn er jetzt in Seattle angekommen ist. Er fährt jetzt nach Los Angeles und von Los Angeles nach Seattle. Seattle dann aber erst nicht nach, äh, nicht nach San Diego, sondern nach Los Angeles. Und dann nach San Diego. Mal gucken, ob das klappt jetzt, wenn wir es so eingestellt haben. Bin ja mal gespannt. Jetzt hier uns Passagiere ein nach Seattle. pferd und fährt und fährt. So, hält jetzt hier an. New City Contact Omaha. Ja, super. Das wird mehr. Und jetzt hat er, jetzt, müsst, jetzt hält er hoffentlich äh, in Los Angeles an. Mal gucken. Da bin ich ja mal gespannt, ob, das jetzt, ob ich jetzt äh, richtig gedacht habe oder ob ich einen kleinen Gedankenfehler habe. Das kann natürlich auch sein. Na komm. Er fährt durch. Okay. Dann stehe ich die Route mal äh, auf. auf den Circle. Ja. So. So. Total überlastet, San Diego. Total überlastet. Ich könnte man dann noch einen zweiten Zug bauen. Insofern eine Strecke nach... nach Tampa. Also eine Autostrecke meine ich. Fahrzeug, so, ich glaube, weil... Ja, das Airfield und äh, Airship Dock kostet halt ordentlich Kohle. Wie viel Geld haben wir definitiv noch nicht. Hält er jetzt hier in Los Angeles? Müsst ihr, hier müsste er halten, genau. Da lässt er jetzt die Passagiere auch raus. Wir könnten wir um die ein bisschen Entlastung äh, schaffen. Schauen wir nochmal. Ein zweites Und zwar. Wir nämlich hier einen Zug. Ähm, mal hier mit 7 sogar. Äh, und schicken den jetzt von Los Angeles nach äh, San Diego. So. Ah, er hält hier übrigens an. Sehr gut. Wunderbar. Auch so, 140 ähm, Passagiere mit, das ist schon mal gut. Also brauchen auch immer noch welche, die nach den Metalizern rüber. Das heißt, hier sind die Metalizers. Ah, auch die Station könnten wir nochmal. da ah, können wir nicht. 1400 brauchen wir dafür. Das heißt, wir gehen vom Bahnhof weg. Wir gehen hier nochmal. Eine Strecke hoch. Factory Connect San Diego. Ja, super. Die sind jetzt also auch mit dabei. Ah, und gehen jetzt hier nach Los Angeles rüber. Da haben wir... Ne, Metal hat das Angels haben wir noch nicht. angeschlossen. Das haben wir geklärt. Ähm, können wir auch gleich eigentlich wieder zweigleisig bauen hier. Perfekt. So. Ah, wir kommen in Los Angeles, alles klar. Oh Mann. So noch mal okay. das auch und dann hier halt auch ist halt super simpel und einfach zu bauen, das ganze das ist halt echt schön gemacht. muss auf die Grafik so ein bisschen stehen, also dieses Polygone. So halt ein kleines Management-Ding halt einfach. Und hier pummeln wir halt einen Zug für, ja, für 1,8 ein ähm, und schicken den jetzt von Los Angeles zu den Metalizern rüber. Und los. Und da fährt er auch schon. So hier im Züge wieder ein Problem ja? ähm ich bin wahrscheinlich gar nicht so einfach gelöst ne nicht so aus das heißt äh wir testen mal. Und zwar kopieren wir den Track, recyceln wir ihn jetzt. Ähm. Upgraden die Station nochmal. <lacht> ähm. Und holen uns jetzt einen neuen Zug. Testen den Track und sagen starten. ob das funktioniert. sollte mich hier auch nochmal so ein kleines äh, Wechselgleis einbauen. Ich Auch nicht bedacht. Das ein Problem werden könnte. New City Contract Columbus. Aber so sollten wir genug äh, Wechselrouten haben, damit die Züge halt äh, auch hin und her wechseln können, falls die irgendwo mal festhängen. Also wenn es hier nicht genug Signale gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sollte jetzt eigentlich locker reichen. Aber die Stadt ist auch schon wieder komplett überfüllt bis zum nicht mehr. Ne? Ah, weil sie wollen alle nach Austin. Haben wir eine Strecke nach Austin? Ne, haben wir nicht, ne? Okay. Dann schließen dann wir Austin mal an. Irgendwo ein Zugproblem, sehe ich gerade. Hm, das passt hier nicht gerade, sehe ich. Ähm, hier passt das nicht. Er zeigt doch eigentlich an, dass das bauen kann. Halt so. Okay, wo stehen denn hier, die Züge? Hier. Ähm, warum kommt er jetzt hier nicht weiter? Jetzt kommt er weiter? Nee, okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht. Aber jetzt sind hier gleich nochmal ein kleines Ausweichgleis rein. Und hier auch noch mal eine kleine Kurvenverbindung. Vielleicht äh, war das ja das Problem gerade. Wir jetzt, Austin, genau, Austin haben wir, genau, Austin fährt auch schon Zug. Ja, hier ist Pittsburgh. Ähm, Austin wollten wir noch gucken. Hätte glaube ich noch keiner bisher. Holen wir uns da gleich mal einen richtigen Zug. Für 3000. Very fast, äh, Lokomotiv. Äh, mit sechs Anhängern. Und was? Wir können uns die nicht holen? nicht groß genug der Bahnhof hier wir können noch erstmal ausbauen Dann müssen wir warten sie, wir Geld haben ein bisschen oder können wir die nur upgraden vielleicht wäre ja auch noch eine Möglichkeit So, Kohle haben wir jetzt können wir aber auch noch nicht kaufen alles klar 7. Oh, Wenn ich upgraden, alles da, vielleicht gibt es hier noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Äh, du fährst nach Fort Worth und startest jetzt bitte. Right. Hier gleich wieder die Ausweichgleise. Dort auch noch mal rüber. Hierhin. Da, fantastisch. Ach Gott, warum ist denn hier ist denn hier einen Unfall Okay, ähm, Copy-Track Den löschen wir so. Ein neuer Zug Hm Google falsch gepastet, ne Der steht hier auch schon wieder Warum auch immer hier steht Ich weiß nicht, was hier los ist das Problem ist. Der Station. Upgrade hat auch nichts geholfen. Vielleicht. Hat auch nichts gebracht. Ähm das hat geholfen. Warum auch immer. Okay. So, und der hier. Nach ähm, Los Angeles, Los Angeles, dann nach Seattle. Gut los. Ja gut. Ähm, okay. Das sieht ein bisschen falsch aus, aber pendelt sich wieder ein. Das war die äh, kurze Vorstellung. äh, Weil es am Ende äh, drei, vier Folgen ähm, von dem, wir ähm, speichern dieser Stelle mal. Von Metalizer. Ähm, so. Von äh, Transport Services, genau. Das war's. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr, wenn ihr das Video mögt, oder es äh, euch gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, denkt an die Glocke und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, schreibt es unten in die Kommentare rein. Bis bald, sagt Sir Metalizer.